Ich bin yeah, yeah, yeah. extrem, ah, so bereit ah, und, und jeder Tag ist alt, hab ich dein Eisenball Immer vorne mit dabei, wenn die Scheiße knallt Weißer Eifischlanz